Nee, ich fand gerade die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit war eigentlich sogar noch besser als die erste Halbzeit. Da haben wir wirklich vieles sehr, sehr gut umgesetzt und ich glaube nicht, dass so viele Mannschaften hier derart dominant auftreten, auch mit Ball. Und dann, wie gesagt, bringt uns natürlich ein individueller Fehler ja, ein bisschen aus dem Konzept. Und ja, das kann passieren. Das gehört dazu werden da wieder von draus lernen und aufstehen und ähm, ja, dann werden wir im Rückspiel alles versuchen. Aber ähm, wie gesagt, das ist natürlich eine miserable Ausgangssituation.